Also, das Programm ist mehrmals gefriest, deswegen hier, Take 3. Willkommen zu einem neuen Let's Test-Video. Meine Boss will wissen, wo ich bin, also werde ich anscheinend offensichtlich die einzige wahre Sache sagen: Piraten haben mich erführt. Piraten in Bayern, genau. Niemand hat mir jemals gesagt, dass wir in Bayern sind. Immer sehr schön. So was erst zu wissen, nachdem man den Text geschrieben hat. Naja, sie sind sehr gefährlich. Ich werde jetzt nicht irgendwie. Ich... Wir gehen all in. Ja, sie sind sehr gefährlich. Offensichtlich. Ich bin ihnen Komm, Nein. Sie haben mich gehen lassen, perfekt. Das ist die offensichtliche Wahl. Das ist das, glaubt man einem. Sie haben Angst vor mir, vor diesem, vor dieser, keine Ahnung, 26-jährigen Frau, die in einem Büro arbeitet. Die wird sicherlich einem Piraten so viel Angst machen, dass sie die freilassen. So Und ich habe minus 10 verloren. Das ergibt Sinn. So was kann passieren. Das, das glaube ich nicht. So, dann nochmal, ja. Mein Hund war krank, machen wir was das, das Spiel mal wollte. Wer würde hier bitte die Wahrheit sagen? Sag niemals die Wahrheit. Lüge immer. Lügen ist lebenswichtig. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit hier unter der Mikrofon was geklappt habe. Und das kann man hören. Ups. Ja egal. Okay, das Handy sauber machen. Warum sieht das so aus? Was hast du damit gemacht? Hast du das als Zeller benutzt, dass du GFC gegessen hast. Was ist das? Und wow, ich krieg verloren, dass das Handy sauber machen. Warum? Habe ich ein Tutorial gemacht? Wie man Handy sauber macht? Ja, einstreicht dass das wird schlecht enden. Das ist so, it's just a prank. Ich habe nicht eigentlich die Schule erschossen. Später, ich, ich kann schon so was passieren. Ich habe kurz passiert, weil mein Bruder da reingekommen ist. Er wollte wissen, was ich mache anscheinend. Ich habe mir gefragt, ob er dabei sein wollte, anstatt das Video zu beenden, wie er es macht. Weil ich keine Puppe ignoriere, dass ich das hier gesagt habe. Also, ich habe meine Augen aufgerannt, wäre einer Feuershow, was für eine Feuershow. Es ist ja das fünfte Mal, dass ich das sag, weil das Spiel die ganze, Zeit, das Programm hier die ganze Zeit fließt. Und ich hasse es. Aber ist ehrlich, niemand sagt dann, oh Gott, uh, dank. Nein. Du wirst den Arsch versucht bekommen, wenn du sowas sagst. So, oh, ist das so prank? Ja. Ist das der prank? Der Stab ist nicht wirklich in dein Gesicht geflogen. Ach, egal, ich habe keine Ahnung, wie die Wörter heißen. Bitte lass mich Ruhe. Also, wer. Active, no, siehst, Warum schreibt man nur den letzten Kontaktnamen dieses Mädel rein? Das ist nicht. Willst du mir ausgehen? Nein, lol. Wer sagt bitte sowas? Das ist. Also. Man kann wirklich auch an auf andere Weise Nein sagen, man muss nicht Nein-Loll sagen. Also, ich jetzt You Lost, wieso habe ich verloren? Wenn man Ja-Nein-Loll sagt, dann ist es offensichtlich, wenn man es so wollte oder entweder wenn man... ...weil man nicht erwartet, dass man so weit kommt. Und ich weiß nicht, was man da machen muss, und er verschwindet. Aber ja, diese Person wird mir nie wieder vertrauen oder irgendeine andere Person. Einfach nur, weil die einmal Nein-Loll gesagt haben. Das nicht, willst du mir? die sind 10. Guck dir das Bild an, dass die sind beide so aus von 10. Man heiratet nicht mit 10. Was ist los mit diesem Spiel? Ein Passwort eingeben, okay was ist da passiert? Was ist das? Wie was wie funktioniert das überhaupt? Der Strich geht auch eindeutig durch Selbes Muster, wen interessiert das ist dann wie funktioniert das? Ich will im Zoo arbeiten. Was möchtest du machen? Löwenfüttern oder waschen? Okay, einfach mal Löwenfüttern sagen. Das ist ja echt gefährlich. Wie ist das gefährlich? Man packt den Löwen doch erst aus dem Gehege raus, dann kommt die durch so Füttern rein. Wie wurde der gefressen? Was hat ihr für Zäune? Was sind die vom Wisch verstellt? Ich habe keine Angst, Sonnenbrille. Du hast den Job so den noch nicht bekommen. 700 Euro pro Monat? Ich kann ein Kartonleben ein besseres Leben als das. Was soll das? 700 Euro pro Monat kann man nichts machen. Häuser sind teurer als das. Es ist gefährlich, da und das mache ich nicht. Und du hast verloren. Ja, gut, aber die haben es heute auf Beschlag kaum bestellt. Die den Job, will ich sowieso nicht haben. Das war ehrlich. Wieso verliere ich übrigens voller, weil ich keinen Job habe? Wen interessiert Also, jetzt sucht Leute was sich zu machen Elefanten waschen. Mal gucken. Das ist ein wenig riskant, weißt du, wie ist das riskant, okay? Man benutzt einen Gartenstocher und spritzt auf einen Elefanten der fand ist im letzten Typen getreten. Wie? Das soll ein Zaun sein. Und man spritzt so aus der anderen Seite des Zauns. Was ist das für ein Ort? Das ist, wenn das schon so gefährlich? Ist, dann bezahlt er wenigstens etwas ordentliches. Also 1.000, okay, 1.000. Das ist immer noch nicht ausreichend. Ich habe 1.000 vorgeschlagen, Sie haben angenommen. Dann sage ich es nicht genug. Was ist das für eine Logik? Tschüss. Okay, warte, 1.500. Okay, Davon kann man wenigstens leben. Nicht gut leben, man kann davon leben. Gott, was ist los mit diesem Spiel? Also gut, nächstes Level. Was kommt jetzt? Cut the phone. Ich werde nur 1.500 bezahlt. Ich kann mir nicht so viele Handys leisten. Was soll das? Überhaupt, wo kriege so ein Messer her, dass so Handys zerschneiden kann? Das soll auch nicht teuer sein. Kann ich mir das auch leisten? Ich glaube nicht. Ich hätte wahrscheinlich auf Essen verzichten müssen diesen Monat. Sehr toll. So, das Offensichtliche ist, es jetzt alle zu einem... Warum? Da war ein Tumblr Tam drin und ich pack all den anderen da rein. Anstatt, keine Ahnung... Hier, guck mal. Da war ein von den Instagram drin. Alle anderen drei waren in einem anderen Kasten. Ich hätte einzuwägen können und es hätte derselben Effekt gehabt. Ich bin dumm. Okay, wo bist du? Lügen. In der Schule, weil man die Wahrheit nicht sagt. Es ist 20 Uhr. Keine Ahnung, hier wird nicht wirklich eine Uhrzeit angezeigt. Woher soll ich das wissen? Ich glaube nicht. Ich fahre da sofort hin. Du fährst jedes Follower, weil du gesagt hast, dass du in der Schule bist. Ja. Also gut, sagen. Wahrheit. Party. Wer ist mit dir dort? Ben nichts oder Oliver, der Nerd. Ich kenne weder Ben noch Oliver. Aber gut. Ja, äh, wahrscheinlich sagen, ich bin schon auf dem Weg. Wer bleibt bitte die ganze Nacht lang auf der Party? Das ist eine Lüge, niemand wird die ganze Nacht lang aushalten. Du sagst zwar, du wirst erst morgen wieder ankommen, aber du wirst es nicht. Du wirst dafür zu müde sein. Wir lassen uns was Verrücktes tun, zum Beispiel. Oder was meinst du? Ja, ja. Ein Abenteuer oder so, okay. Gute Idee. Oder großartige Idee. Gott, nein. Okay. Gute Idee. Ja, ja. Was ist eigentlich mit den Haaren von dem Typen rechts los? Was ist das? Ist... Wieso ist so quadratisch? Ja, ich hätte gerne einen Block als Kopf. Was ist das? Er macht sowas. was. denkt sich, das hier gut aus? Genau, so will ich in die Öffentlichkeit gehen. Fülle der Cup. Okay, wie kann hier... Unter irgendwelchen Umständen irgendwas schief gehen. Wahrscheinlich ist das jemand das skip -Knopf da. Weil manche Leute das nicht hinbekommen können. Das ist zu schwer. Regisseur Albert. Wie spricht man Regisseur aus? Albert. <lacht> Hallo, kennen wir uns. Ich möchte in dem Film mitspielen. Und wem möchte ich zu spielen? Sheriff oder Bandit? Warum gibt es nur diese Rollen? Kannst du gruselig aussehen? Fremde ergreifen die Flucht von mir. Eher hässlich als gruselig. Bitte ja, eher hässlich als gruselig. Das ist nicht wirklich gut. Entschuldige die Störung. Ja, bitte, entschuldige die Störung. Nein, warum habe ich das genommen? Du kannst der ja betrunkene Jakob sein. Ja! Ja, klingt toll, mein Estro. Alles klar, man sicher im Set. Ja, ich gewinne. Das ist der einzig richtige Weg zu gewinnen. Der Betrunkene irgendwo. Hallo, Alter, Freund. Hi, Ed. Ich suche nach einem Investor. Okay, weg. Wenn jemand dich in einer langen Zeit anschaut und sofort sagt, ich suche nach einem Investor, aber irgendwie von der irgendwas redet, Business, Geld, verschwinde, sprich nie wieder mit denen, millionenschwere Idee, nicht interessiert. Also, was ist die millionenschwere Idee? Ich, ich habe keine Ahnung. Wie lautet deine Idee? Ich hätte ja schon nicht interessiert sagen sollen, aber egal. Ein Schiffborn unter Wasser schreiben kann. Wer braucht sowas? Wofür? Das Wasser im Wasser geht auf das Papier kaputt. Da könnte ich noch was anderes schreiben, aber wer schreibt mir doch was anderes, Papier. Wozu schreibst du überhaupt dann? Naja, ah, ja. 15 und was dann? Warum habe ich da gezögert? Aber ich bin nicht sicher, ob man zwei Tasten drücken kann oder was? Da ich okay, wenn ich jetzt eins drücke, willst du einfach sagen, eins ist die Antwort und denke, ich das es falsch. Ich bin der Reihenmeister. Er sieht doch so, nicht so aus jemand, der behauptet er wäre der, wär der Reihenmeister. Ja, ich auch, du auch, was weiß ich. Bitte Grammatik, was ist das? Das war vielleicht ganz gut, aber ich bringe zum Kochen dein Blut. Bitte, wenn du rein willst, benutzt du dir die richtige Grammatik. Wünschst du einen guten Witz hören? Ja. Warum sieht man, Kirchen in, in, in, äh, warum sieht man in Kirchen keine Ameisen? Du meinst doch einen guten Witz. Delete Viruses. Ich glaube nicht, dass man Virusblot löschen kann, dafür braucht man spezielle Programme, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, lassen sie sich nicht einfach löschen. Steht denn immer. das Programm wird gerade ausgeführt du kannst nicht löschen weil du ein virus nicht schließen kannst ja das das dauert ein bisschen lange ein bisschen peinlich ah. nein nichts funktioniert Komm, das sollte jetzt einfacher sein oh, wieder am start perfekt und nein. Das ist erbärmlich Es ist mir peinlich allein, dass ich so schlecht bin. Und. Ah. Ich erwarte dass es jetzt zu weit links ist. So wie ich mich kenne. Okay, Hacker. Warum hat er eine Plastiktüte auf dem Kopf? Das ist kein Hacker. Er hat Drogen genommen. Grüße, Freund. Lass dich nicht hacken. Wie? Wie? Was will ein Hacker bitte machen? Ich bin der größte Hacker aller Zeiten. Du würdest das nicht sagen, wenn du ein, der größte Hacker aller Zeiten wärst. Hacker können dich nicht hacken, ohne dein Passwort irgendwas zu haben. Wirklich? Ein Hacker will einfach nur irgendwie so tun, wie als wäre es, keine Ahnung, irgendein Service oder was, braucht ein Passwort von dir, sodass die irgendwelche Accounts einloggen können und deine Sachen nehmen können. Die können das nicht einfach hacken. Das ist ein Filmklischee. Funktioniert das nicht? Warum habe ich ihm Geld gegeben? Buuuuuu, geisterte dem Bett, was? Guten Abend, Herr Geist. Hallo. Warum kann der Geist dein Bett anschreiben? Warum sieht das so aus? Das ist einfach ein Scream. Wo bist du? Oh Gott, das erinnert mich an die UFO. Das ist cringe. Wann kommst du wieder heim? Warum interessiert dich das? Ich vermisse dich. Ja, ich dich nicht. Verschwinde. Du wohnst denn nicht? Du zahlst keine Miete. Ich habe niemanden zum Erschrecken. Kannst meinen Bruder erschrecken. Ich mag ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Nicht mein Problem. Das kann denn ein Geist, wie ich schon mache, Finanzberater. Alleine <lacht> ah kann das da eine sein, Scream. Wir Geister wissen nicht viel über Finanzen. Ich kann es dir beibringen, ich Finanzwesen, was? Ich komme im Dezember heim, großartige Idee. Okay, der Geist als Finanz. was auch immer. Der Geist als Finanzberater. Wieso studiere ich Finanzwesen? Ich habe einen Job für 1.500 zum Elefantenwaschen angenommen, weil jemand schon gestorben ist. Ich glaube nicht, dass ich viel darüber weiß, wie man Geld bekommt. Was? <lacht> ja, ich hasse das. Dieses Spiel ist dumm. Zwei ehrlich, es macht keinen Spaß, diese Minigames. Ich will zu den Texten zurück. Warum haben diese Minigames hinzugefügt? Das ist nur Content Dump. Hi Felix, hallo. Offensichtlich perfekt, was soll das? Kann ich ein Auto ausleihen? Warum? meins ist kaputt Lüge? Hat meins geschrott gefahren? Wieso ist meins kaputt Lüge, wenn du es zu Schrott gefahren hast? Oh, dann wo willst du mit? Paraguay? Mit dem Auto? Über den Ozean? Nein, Boot! Du musst kein Auto ausleihen. Du bist Hamburg und zurück. Ich gebe aber du hast einen Führerschein, aber natürlich nur die Spur eines Führerscheins. N nicht die Schuze. Was? Wie hast du dein eigenes Auto zu Schrott gefahren ohne einen Führerschein? Die Lore gibt keinen Sinn. Äh, bitte mach keinen Kratzer rein, damit du so Kratzer drin sein Freundschaft beendet. Lösch seine Nummer und fahr weg. Bleib in Paraguay mit dem Auto. So. Morgen früh um 10. Fitnessstudio. Nein, mache ich nicht. Was ist das? Matthias Muskel, siebte Frau. Ich lasse vor dir nicht sagen, wie ich leben soll. Sei nicht so faul. Wer bist du überhaupt? Kenne ich dich. Sind wir Freunde? Nein. Wirklich jetzt. Wer um 10 Uhr morgens in Fitnessstudio geht, hat nicht das Recht, andere faul zu nennen. Weil andere schlafen wollen. Gott, 10 Uhr morgens. Stubenhocker. Es ist 10 Uhr morgens. Nicht nächste Woche. Morgen. 10 Uhr morgens. Diese dieser Einstellung bekommst du nie ein paar Muskeln. Wie? 10 Uhr morgens. In der Zeit nicht zur Schule. Ich brauche sie nicht. Jeder braucht Muskeln. Ich gehe nicht, okay? Okay, Faulpelz. Ja, hat Glück. Steht immer noch you win. Wenn das Spiel jetzt sagen würde, du verlierst, du musst jetzt zum Fittelspiel gehen. Ich hasse es. Ich will damit nichts zu tun haben. Was ist das jetzt, der Präsident? Was war das? Wieso war das so einfach? Was ist das für eine KI? Ich muss es nicht mal versuchen mit dem Präsidenten. Hey, komm rüber. Was? Nein, wer ist das überhaupt? Ich kenne den Präsidenten doch nicht. Wer bin ich? Dave? Zum Weißen Haus. Ich will nicht. Ich mache einen Grill fest mit allen Präsidenten. Ich glaube, es gibt nur einen Präsident. Hat mich zum, wieder, wieder zum Leben gebracht. Ich aus Washington da. Ich bin kein Präsident. Ehrlich? Wie komme ich nach Washington? Ich glaube, es gibt einige Leute, die nicht wissen, dass es das weiß aus Washington ist. Aber ja, ich bin kein Präsident. Warum lädt er mich ein? nicht gehen. Ich befehle es dir. Okay, Herr Präsident. Ich komme nicht. Ich bin nicht in Amerika. Wie kann er mir was befehlen? Nein, was auch immer. You Win? Was ist das? War das eine Falle? Wollen die meine Organe? Ist der Präsident ein Verbrecher? Nicht das schon wieder? Dieser Schädel ist ja auch jetzt mein Erzfeind. Ich hasse es. Ich werde nie wieder ruhen, bis dieser Schädel nicht mehr existiert. Warum tust du mir das an? Warum muss ich das tun? Ja, ich tue es mir ja selbst an, oder? Ich seine, aber hey, ich muss irgendwie das Video-Content haben. Deswegen muss ich das hier machen. Und ich hasse es. Geh rein! Hart. Du bist verhaftet. Wofür? Was habe ich getan? Du weißt warum? Nein, weiß ich nicht. Wir gerade gestartet. Ich habe keinen Kontext bekommen. Kannst du nicht einfach festnehmen? Genau. Was soll das? Du gehst ins Gefängnis. Warum? Gesteh und du bekommst eine Zelle. Ich bin über eine rote Ampel gegangen. Aber ich habe <lacht> über eine rote Ampel gegangen. Bist du sicher? Ich habe mir einen Stift geklaut. Wofür wird man bitte verhaftet? Was ist denn in den Regeln los? Alles klar, war nur ein Test. Sowas darf man doch nicht. War nur ein Test. Was ist das? Ich hasse es. Ah, mein Sohn macht also. Ja, ich habe keinen Sohn. Was ist passiert? Er hat auf die Statue reiniert. Erik würde niemals sowas tun. Ah, er heißt also Erik. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt wählen Wir soll, wirklich. Welche Statue vielleicht habe da? Wie, wie soll man aus dieser Situation rauskommen? Wie, wie, was macht man bei sowas? Die Stadt so ein Ründnis, Markus Brand Ich glaube nicht, genau. er hat das nicht getan. Einfach will Karen gehen. Der direkt hat ihn gesehen. Er muss lügen. Wir wollen ihn in die Schule verweisen. Mach es, er verdient es. Wir müssen zuerst noch ein wenig Papier Papierkram erledigen. Mit. Wieso verliere ich? Wenn die Reaktion auf den, den so wird der Schule verwiesen mach es doch, er verdient es dann gewinnt man. Das ist nicht verlieren. Erik würde sowas niemals tun, genau. Es tut mir so leid. Wir wollen ihn in der Schule verweisen. Bitte nicht, äh. Machen wir machen uns doch wie ein normaler Mensch. Du wirst dir eine passende Strafe für ihn überlegen müssen. Keine Strafe für mein Kind. Wir müssen ihn ansonsten der Schule verweisen. Kein Essen. <lacht> ist das nicht etwas extrem? Das ist der Punkt. Mein Kind, meine Regeln. Ja, mein Kind, meine Regeln. <lacht> Blass, bitte lass ihn nicht, nicht hungern. Er soll einfach sich aufkommen. Bitte ihn um eine Verabredung zum Ball. Also sowas kann ich nicht. Ich bin nicht gut in sowas. du wir zum Schuhball gehen? Keine Ahnung warum. Ich kann nicht tanzen. Ich auch nicht? Ja. Ich bringe es dir bei. Ich weiß nicht, wie man sich einen Anzug aussucht. Marineblau. Bitte nicht Kohle schwarz. Warum? Das sollte funktionieren. Also gehen wir zusammen hin. Okay, ich gebe mit dir zum Ball. Viel zu einfach. Wo sind die laser Lasertintenfische? Man kennt das doch sicherlich. Also, antworte den Polizisten. Ich bekomme Daniel darf ich ein paar Fragen stellen. Sicher. Wo warst du gestern? Königsspielhotel. ja, bleibe. So. Es haben Handcher gefehlt. Ich habe keine Ahnung warum. Lüg mich nicht an. Ich lüge nicht. Lüge. Ich habe ein Foto von Ihnen in deinem Auto. Ich habe kein Auto. Das werden wir sehen. Okay, ich weiß, du verhaftet. Er hat gemeint, das werden wir sehen, der Frühstück was nach. Die Kennzeichnummer, von wem gehört die? Ah, der hat doch ein Auto. Erstaunlich. Ich weiß, wer, jetzt, wer jetzt jetzt genommen wird. So, werde Mitglied der Band. Rocker Andre Ah, oh Gott. Was geht, Junge? Ich will deine Band singen. Du bist ein guter Sänger. Ja. Halt's ab. Ja, gut. Kannst du reimen wie Gott zur Hölle. Ja, natürlich. Immer lügen, immer lügen. Weil du es einen weit bringt. Teste deine Mama, nicht mich. Oh ja. Du bist ganz schön unverschämt. So einen Sänger will ich nicht. Okay, das war unerwartet. Wer mag denn nicht so welche Witze? Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist, das ist erstaunlich. was habe ich noch nie gesehen. Kannst du reimen wie ein Gott? Ich glaube nicht, dass das irgendwer kann. Was reimt sich auf Ente? Alimente. Das Lied wird scheiße klingen. Verdammt, du bist unser neuer Sänger. Wow, ich kann Alimente sagen. Rede mit der Ananas. Ich bin so traurig, sagst du wie you. Kann mit mir befreundet sein, ich auch nicht. Mir mag Ananas Pizza, das hasse ich auch. Warum hasst du jeder das ist eklig? Kannst du mein Freund sein? Nein. Wieso habe ich verloren? Okay, das macht nicht so schön. Warum muss ich Ja sagen? mit du einer beschissenen Ananas? Ich will nicht mit dieser anders befreundet sein. Warum schwingt nicht das Spiel ja zu sagen? Das stört mich. Weil es ist schwer, zu einer Person überhaupt zu sagen. Nein, ich will nicht mit dir befreundet sein. Ich will nicht mit irgendwas mit dir unternehmen. So was kann man nicht einfach sagen. Und ich hasse es, dass das Spiel mich zwingt das jetzt zu sagen. Warum tust du sowas? Ich hasse es. Ich will das nicht spielen. Warum tut man mir sowas an? Es habe bis jetzt doch Spaß und alles. Aber ich hasse es. Wer macht sowas? Wessen die Idee war dieser Scheiß? So was ist emotionale Manipulation. Ich will sowas nicht sehen. Also, warum macht man sowas in einem Spiel? Okay, wie schon gesagt, man kann, es ist schwer, überhaupt zu einer Person hinzugehen und denen zu sagen, dass man nicht mit ihnen unternehmen will. Und man macht dann halt Sachen, die man nicht will, nur wenn man Leute nicht verletzen will. Man Mitleid hat, weil man etwas menschliches ist. Man will anderen Leuten so nicht wehtun und tut deswegen diese ganzen Sachen. Man unternimmt Sachen mit Leuten, die man nicht mag. Man redet mit denen, verbringt Zeit mit denen. Wo man viel lieber so viele andere Sachen machen möchte. Und ich hasse jeden Moment davon. Und ich will das nicht in diesem Spiel haben. So. Warum macht man das? Warum... Ich will das nicht. Das Video ist jetzt zu Ende. Ciao.